Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute stelle ich euch nochmal Boiling Steel vor. Das Spiel habe ich vor längerer Zeit mal in einer ganz frühen Alpha-Version getestet. Video dazu packe ich in die Infobox und unten in der Beschreibung. Schaut mal rein, wenn euch das interessiert, wie es vorher mal ausgesehen hat. Und ja, Boiling Steel erscheint für euch heute am 5.12. Und äh, für mich erst nächste Woche, da ich das Video vorproduziere und äh, damit ich euch informieren kann am Release-Tag, damit ihr dann direkt zuschlagen könnt. Und ja, Boiling Steel ist ein Game, was ja in der Zukunft spielt und äh, man soll oder man will wohl einen Planeten kolonisieren und die haben äh, ja die, die Technik oder Technologie den Verstand in einen Roboter zu transferieren, mit dem man dann quasi arbeiten kann. Also man braucht selber nicht mehr körperlich arbeiten, sondern kann das äh, mit diesen Robotern tun, man kann die dann steuern und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es eine radikale Fraktion, die dann dagegen ist und ein Virus einschleust, der äh, sehr viele Roboter zur Killermaschinen äh, ja, macht. Und ja, da fängt unsere Story quasi an. So ist das, was ich noch so im Kopf hatte und was ich so aus dem Text noch rausgelesen habe. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich auch noch was dazugekommen seit der Alpha-Version und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen und äh, gehen jetzt mal einfach ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Boiling Steel und hier sind wir im Menü und schauen wir uns mal kurz um. Ah, da tanzt jemand. Hallo. <lacht> und ja, Snapchat funktioniert auch schon mal. Wow, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ein bisschen kann man uns bewegen. Auch oh, Cool gemacht, definitiv. Okay. Also hier haben wir die, die Sprache, die wir einstellen können. Bisher gibt es nur Englisch und äh, Russisch. So wie es aussieht, werden die noch nachgereicht. Ist ein Early Access Titel, von daher wird es mit Sicherheit noch nachgereicht und ja, wir stellen jetzt erstmal auf Englisch und schon haben wir hier die Sachen, unser Menü, Settings, schauen wir uns mal kurz in den Settings um, Drop Tools Mode, Press Grip, Release Grip, aber ja, wir lassen es erstmal so, Subtitles Auto, Left Hand Mode, ja, für die Linkshänder auch ganz wichtig, hier ist aber sitzen oder stehen, wir stehen jetzt erstmal, so, Controls schauen wir uns auch mal ganz kurz an, Forward Movement Mode Head, Player Rotation, Instant, Konstant, Konstant wäre ja dieses Langsame, ne? also wir machen Instant, Videoeinstellungen, okay, hier kann man natürlich noch ein bisschen höher schrauben, wie wir wollen, jetzt für die Aufnahme lasse ich erstmal bei 100%, ich will die äh, Grafikkarte jetzt nicht zu sehr belasten. Was haben wir für Audioeinstellungen? Ja, hier können wir alles wieder einzeln einpegeln, ne, so wie wir das haben wollen. Natürlich auch gut, wer, wer die Musik halt irgendwann nicht mehr mag, macht sie weg. Wir lassen sie jetzt erstmal dran. Okay, ich würde sagen dann join wir. also das spiel hat ein relativ lange langes tutorial und äh, ich werde natürlich ein bisschen davon zeigen aber dann wahrscheinlich auch nachher überspringen dass wir zum spiel kommen Na, also nicht wundern und ja dann würde ich sagen wir joinen so, Leute wir befinden uns hier noch immer im tutorial aber ich wollte noch mal ganz kurz was sagen also das spiel hat einen mega sprung gemacht was Optik angeht, also wenn ihr euch das Video von der Pre-Alpha anschaut und jetzt, es oh, sind echt Welten und äh, das sieht alles so top aus. Also es sieht anders aus als bei Lone Echo, aber ich würde sagen, dass es nicht schlechter aussieht, also auf jeden Fall von den Händen her, wenn ihr euch das so anschaut. Klar ist das jetzt nicht mit Lone Echo zu vergleichen, aber trotzdem äh, vom, vom Look her die Hände. es sieht echt sowas von polished aus. Wahnsinn. Okay, weiter geht's. Okay, wir sollen jetzt hier den kaputten oder infizierten Server finden und zerstören. versuchen wir jetzt auch mal. Okay, hier ist überall Blut. Okay, das ist auf jeden Fall noch ein Mensch. Roboter. Und äh, sobald wir eine Waffe ziehen, haben wir dieses äh, Signal und Dash. Also, Dash ist, äh, wir können so ein bisschen nach vorne sprinten, sage ich mal. Das können wir dreimal hintereinander machen. Das muss ich wieder aufladen. Boah, das, das sieht so geil aus. Also, mir gefällt es sehr, sehr gut bisher. Ow! This is your first dead robot, Junior! Big bastard! Ah, don't worry they disappeared. Teleportation modules are on all shells, which transfer bodies critical hier. injuries <laughs> to a repair station. There, we accept and deactivate them all. Move on and be on the alert. There may be other aggressive shells. Ah, super. Wir brauchen nicht noch mehr, heißt das hier immer? Okay, warte mal. <lacht> so Scheint auf jeden Fall irgendein wlan signal zu sein oder irgendwas. Kann ich das kaputt machen? Nein. Also Wetter haben wir haben sie ja auch echt gut hingekriegt. Wow! Hold ya up. Ich würde gerne äh, dieses hat auch ausschaltbar haben, das muss ich auf jeden Fall den Entwicklern mal mitteilen. Level 4 haben wir, okay. weiter weiter weiter huh. Ihr kleinen Lappen You were there, Junior. Destroy those servers. Okay. Wie zerstören wir mal das Ganze? Now we are done. Go back to the portal. Okay, nix, nix einfacher als das. Listen, Junior, I have a personal assignment for you. My ex-wife is asking for help. Families of engineers on the science campus are locked in their homes by a security system. But, robots can open those armored clamshells. So, you need to help these highly skilled assholes. Schon sehr stimmungsvoll das Ganze. Richtig, richtig gut. Doesn't that seem strange to you? The Cyber Laboratory is developing combat programs for shells, conducting experiments to create artificial intelligence. And the first cases of infection occur right here. But yet the radicals are to blame for everything. Oh, my artificial heart feels something is not clean here. Back to the puddle. Listen, Junior, is the capsule with your body at Orpheus-1 station now? Then I have some bad news. Information was received about the hacking and infection of all orbital servers of the Orpheus class. Security robots and technical shells have gone crazy and are killing everyone in their path. And after the robots deal with the station personnel, they will begin to destroy hibernation capsules of oh, the operators your real body junior can be torn to pieces at any time station will okay da sagt er gerade unsere Kapsel wo unsere wirkliche menschliche Hülle drin ist die wird angegriffen. Oder diese Station wird angegriffen und äh, ja, unser Körper ist in Gefahr, unser richtiger Körper. Und äh, ja, wir sollen unseren Körper jetzt retten gehen. What? What is? Give me Oh nein! Wir haben das Portal abgestellt. Some crap. Hacks teleport hub. It takes time to restore it, but you don't have that time. Run to the Hyperlift Castle. It will take you into orbit in a matter of seconds. Hyperlifts awesome. are not terrible for this shell. I will light your way. Get into the Hyperlift Castle and I'll activate autopilot. You will be at the station dock in a minute. <laughs> Beam me up, Scotty. Oh Leute, das Spiel macht richtig, richtig Spaß. Also jetzt schon, allein das Tutorial. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen geflecht. Man soll ja nicht so hypen, aber das ist geil. Rookie, are you still alive? Well, glory to the nanochips! Everything is very bad, man. They constantly lie to us. We are in complete shit. The whole damn planet isn't shit. Full evacuation announced. The government has already left the planet. What is this? Holy crap! Okay, was ist jetzt passiert? Was ist... Oh, wir sind... Wir sind am Arsch. Wir haben keine Waffe, nichts... Teleporter. Broken. Ah. Armory. Jawoll, Armory. Komm, komm, komm. Wir brauchen Waffen. Signal lost. Ja, klar. Ja. Der hat mich gekillt. der hat mich gekillt. Oh. Ich bin in meiner menschlichen Kapsel, also wirklich als Mensch in der Kapsel. Vital signs are at a critical level and continue to fall. Further life support is impossible. Activating hibernation mode. Scheiße. Kann auch nichts machen. Jawohl, das der, der ist wenigstens kaputt gegangen. The central nervous system is restored. Exit hibernation mode. Situation critical. Extensive tissue damage and organ failure found. Activating artificial life support system. Launching pioneer protocol, transferring consciousness. Okay, was passiert jetzt hello please do not worry I transferred your consciousness to the free resources of the orbital station while the body is recovering you appear here in the form of a hologram I am the neural network of the Orpheus model orbital station I'm your guide equipped with a basic set of social algorithms the virus damaged the archives so I can't look up your name but I do see you have a pilot license For the engineering core robotic shells, I transferred your regeneration capsule to another cabin, in order to de-energize the empty modules, thus directing the remaining energy to the regeneration unit. The nervous system has been restored, but there is not enough energy for the rehabilitation of the whole body. To be more precise, there are only a few hours left of available energy. Therefore, there is no time to explain. Get down there and find us energy. Ja, <lacht> okay das ging schnell also da hat auch die alpha angesetzt die Energie von der station ist weg wir sind in hologramm transferiert worden und ja, müssen jetzt Energie für die station besorgen. don't you remember the virus attack you participated in But then the robots attacked and killed the inhabitants, before help arrived. Let's find and activate the emergency lights. This shell model contains an interface, MADES, multifunctional explorer tool for integration in systems. It is implemented as a standard tablet. On the controller there is a button for its activation. Press menu button. Nein? There are many functions to be discussed later. For now, click on the connect button near the available device. Click the button connect. Press menu button on the left joystick. Ah, okay, wir haben hier. Okay, okay, okay. Ah, da geht ein Tablet auf. Das muss man ja wissen. <laughs> That's so much better. Die okay. bodies in the bags have been here since the day of the incident. Over the years, they should have turned decomposed. Eliza Staff It is mm. somber here and reeks of death. Aber ich kann die Taschenlampe nicht nehmen, ne? Okay. Wir haben keine Waffe? There was a line of defense. I wonder how long it held back the onslaught. Redirect power from the energy barrier to lighting. Use the interface, Mades. Connect. Schon mal besser aus, auch wenn's da Judging by the is. fragments of the shells, it was an intense battle. Dabei die Go Hüllen on. Rum. I noticed an energy pulse ahead. Behind the bridge are abandoned hangars. There should be an energy module in one of them. We will take the remnant energy from storage. Now these modules are our main goal. I can send an impulse into a substation to direct it into orbit. That will gain us some time. Using matters. Connect. Tap to start energy transfer. This module is almost empty, but there is enough energy to scan the sector and hack another shell. I'm bringing you back. Okay, wir kriegen eine neue Hülle. Scheinbar. Vielleicht eine Hülle mit mit Waffen. Wir brauchen Waffen. I must say I'm that, content. lucky for you, you are the only survivor at the station. During the incident, you were in the antibiotic capsule and it has survived. But you will soon die, if you do not get us more energy. Many years have passed since the day of the incident. I've spent them recovering from a cyber attack while keeping your capsule in working condition. It took all the energy. The station's reactor is now empty and there's no fuel anywhere. But we do have an emergency battery pack. We pump energy we find into it. The battery capacity is small, so it needs to be constantly recharged. I will help you, but you will have to do the main work yourself. Well, come on, let's get going. There is an energy signature at the shell assembly plant. It's a good start. I'm sending you there. Get ready for consciousness teleportation. Wir haut uns hier mal auf die Planeten. <laughs> Okay, wir haben gerade 1% Energie gesammelt und jetzt müssen wir direkt wieder zum nächsten Planeten. Und so geht es wahrscheinlich eine Zeit lang weiter. We are there. In this part of the plant, the storage and auxiliary sectors adjoin the assembly lines. At the border of the zones, there should be an energy substation. You again have shell of a cleaner. This one has no weapons or tools, so be careful. This teleport failed, but there are hundreds of thousands of such portals all over the planet. They are connected into a single network by a teleportation hub. Teleportation technology is imperfect. This network was used only for the transport of goods. Complex organisms die during teleportation. Only plants okay, survive. This door requires an access code. Explore the room, perhaps there is a clue somewhere. Michael, in case the virus gets here, I programmed a code on the door. I don't think the crazy shells are smart enough to find it. But when you get into your laptop to watch your dirty videos, you'll see it's locked. That's where you'll find the code. Success. Combination, zero, four, five, one. Great, the code is found. I think that in such laptops it will be possible to find a lot of useful information. Now open the door and go to the substation. ohne Waffe wow what happened here it seems this place was stormed by a legion of robots überall leichen schon krass okay da dann darf ich nicht kommen das habe ich im tutorial gelernt <lacht> everything is abandoned and empty at one point life was in full swing here can right? Damn it! Someone set a damn code on the door. The escape routes are cut off. Crazy shells made it through to industrial storages, and infected thousands of other robots. Then the horde broke through all the barriers. They'll be here, soon. We're going to try and get out through the ventilation. If we don't succeed, tell little Alice that Dad loves her very much. Okay, die sind zum äh, Ventilationsraum gekommen, weil äh, einer die Tür blockiert hat mit dem Code, und der nicht weiterkam. Access denied. Okay. Was? Hier geht's ja eh lang. Haben wir hier irgendwo was? wäre natürlich geil, wenn das komplett in Deutsch übersetzt wäre, mit mit deutscher Sprachausgabe auch. Schaut euch mal den Regen an, das sieht auch geil aus, wie das Visier runterläuft. You activated a planetary barrier that protects the surface from orbital it is impervious to material oh objects nuts. and most signals but i found breakdowns in the geomagnetic craters of the planet Komm. only They information know. signals and energy pulses pass through them Therefore, we can break the shells of robots great energy transfer completed bringing you back to the station beam me up You are welcome. We have a little energy, so there's time to talk. And the most important thing you need to know, is information on the incident, and I'm not talking about a cyber attack, and crazy robots. Everything is clear about that, it was in all the news. The incident is what I call, what happened after. I watched a flash of bright light swallow the whole planet. This light reached me, after that, the broadcast ceased. And all the station personnel died for no apparent reason. It was like a weapon of mass destruction. But such a powerful and deadly weapon has never existed. Therefore, one of our main tasks is to find out what kind of device caused this and neutralize it. I can't move into the body of the robot because these shells don't have enough internal resources to house a neural network of my complexity. Therefore, I need you. I can't force you to do anything. Of course, you are free to sit here and wait for your body to recover, and then spend a long and boring life locked up, eating protein mucus. Or you can help me figure it out. You've got to admit, we make a great team. It will be fun. <laughs> If you agree to help, go to the control room. I will give you access. Yeah. Wir sitzen jetzt hier auf der Station fest. Unser Körper ist da drin. Wir können nicht sehen. Wir sind ja eben mal ganz kurz aufgewacht darin. Und ja, jetzt müssen wir Energie sammeln, um die Station am Leben zu erhalten. Und äh, ja, wir haben ja eine tolle Helferin, die uns hier hilft, ähm, ja Energie zu sammeln und aufzuklären, was denn überhaupt passiert ist. Das ist der Control Room, scheinbar, oder? Great. I knew I could count on you, partner. This partner. is our planet. Most of the infrastructure on its surface looks lifeless. But some complexes are still functioning. In those complexes, I've recorded increased shell activity. But not all of them are aggressive and crazy. Some shells have grouped together and work as a team. Most likely, they are controlled by the surviving colonists. But for reasons unknown to me, these groups are fighting not only with infected robots, but also with each other, so it's not worth counting on hospitality. In any case, you need some kind of protection. I can't break combat shells. They have a powerful firewall. Therefore, we will use the familiar models of the engineering core, with a technical tool. The tool of course, is not a weapon, but I will try to adjust it to a stressful mode of operation. When overloaded, the arc of the spark gap and the welding beam cause significant damage. A nail gun shoots nails over long distances, but that's all in theory. How about some practice? Should we start? Oh yes. Go to the control panel. Here we will plan all operations, choosing objects on the planet's surface and those available to hack shells. All the information about upcoming missions you will find here, also here you will be able to find collected data about your enemies and events of the cataplysm period. Du Upgrades hier right Also hier ist unsere Schaltzentrale. Und hier können wir Upgrades äh, uns besorgen und so weiter und so fort. Mounder. Wii. Oui. Okay, Nailgun. Scheinbar, ne? Hier wird äh, erklärt, was die Waffen können und so weiter und so fort. Mods. Broken Part Manipulators Breakage, High, wear and Tear Description, bla bla bla <lacht> Would you like to start the battle? This menu allows you to pick up missions First note Okay, das ist halt nur eine Erklärung wie das ganze Menü hier funktioniert wir kriegen immer ähm, nach so einer Mission kriegen wir halt Sachen, die wir freigeschaltet haben, gesammelt haben und äh, ja, die können wir dann hier verwenden. Und los geht's mit unserer wissen, ersten should know the shells always have two I hacked them so that the tool from the blue slot is effective for long-range combat and from red for the close. Remember this. The tools were hacked hastily they're unstable, but the algorithm can be improved, allowing for the creation of new firmware. I will analyze the operation of devices at the time of their successful implementation and improve the settings as I'm able. Simply put, the more enemies you kill with a particular tool, the better the outcome will be. Let's try testing the hacked tools with something more useful. Find the energy at the center of this platform, and empty it. The enemy goes for hand-to-hand -hand combat. Use melee weapons from the red slot. Be aware, weapons from the red slot takes the enemy off balance and do more damage, but are limited in range. Aha. Na, wir haben Level 0, also wir haben noch kein Visier und nichts. Wir müssen das erst alles freischalten. Shooters ahead. Use ranged weapons from the blue spot against them. Ohne Visier ist das gar nicht so einfach. Explosive! Okay, unsere ersten Waffen sind nicht so der Knaller. Ich denke, du wirst herausfinden, was nächstes tun tun. Alternate Melee und ranged weapons depending on the situation. Wir müssen definitiv da irgendwo was hacken. Ja cool, wenn wir auch mal so Waffen benutzen könnten. Ich muss ja echt auf gut Glück zielen. Ha! Haben wir dich, du Schlingel. <lacht> so, da war was zum Hacking. Diese Lever entfernt die Energiebarriere. Use it! Der Kollege. Also den kannte ich noch nicht von der Alpha. Heck, Heck, heck. Once completed, return to the lever. Ah, okay, the da levers, oben ist jetzt das buttons and terminals are the same throughout the, the planet. planet. They are standardized for the interaction algorithm of shells. Look for them to unlock access to blocked areas. Pay attention, the shells of the engineering core are equipped with an augmented reality interface. Above the objects available for interaction, you will see the corresponding hologram. cool also desto mehr man damit macht desto besser werden die Waffen was gut komm komm komm And the cavalry has arrived. Watch out for the big guy. Huh. Everything is clear. There will be no more guests. These were virus-infected shells. Such robots do not make contact. I studied a similar instance at the station after I eliminated it. Okay. Its primary directive is the search and destruction of everything that the friend or foe system does not recognize. Transferred. Well, that's it. We just need to obtain the energy and leave. Great. Energy transfer completed, bringing you back to the station continue sorties and improve battle tactics. Look for any information you can find and get us energy. In the meantime, I will draw up the plan for further action. Besides the energy from the last energy storage, I extracted the Crypto Matrix. With its help, it is possible to improve the algorithm of hacking and better reveal the potential of shells. You can use obtained crypto matrixes in the enhancements menu on the left-hand side of the screen. Upgrade, signal and energy. Optimizing of Server drive, power, blah blah blah. Ja, nehmen wir. <laughs> Kann man noch eins nehmen? Okay, Tools, okay, hier wäre wär auch noch eine Möglichkeit, die abzugraden, oder, ne, das zeigt uns glaube ich an, wir, wir haben ja jetzt Le Level 1 erreicht mit dem, mit dem müssen wir noch, und äh, hier gibt es noch andere Waffen, die wir noch bekommen, also echt viel, was hier äh, noch möglich ist und freizuschalten ist. Also als erstes kleines Fazit, also ich bin echt geflecht, ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so gut wird. Die Pre-Alpha macht eine relativ gute Figur, sage ich mal, für eine Alpha-Version, aber was die jetzt daraus gemacht haben und es ist immer noch Early Access, ist echt fantastisch. Also ich finde, es, es klappt ganz gut. Natürlich muss man das äh, Waffenhandling mögen, dass man immer hier diese Waffe rauszieht als Hologramm. Ich finde es ganz cool gemacht, kann ab und zu nerven, äh, wenn... Gegner nahe kommen und man will dann ziehen und denkt, ja okay, man hat jetzt und dann schießt die nicht, weil man noch nicht weit genug gezogen hat, ist natürlich nervig, wäre cooler, wenn die hier irgendwo festsitzen oder hinten am Rücken, dass man direkt zack hat und fertig. Könnte man ja so machen wie bei Robo Recall, ne? da, da spawnen die Waffen ja auch immer neu, das wäre eine Möglichkeit, wie, wie man es lösen könnte. Ansonsten echt bombastisch und ich werde es definitiv äh, ja, weiter zocken und äh, ja, eure meine Frage an euch, wie gefällt euch das Game, was habt ihr jetzt für einen Eindruck von dem Game jetzt hier? Einfach mal in die Kommentare schreiben und ja, wenn ihr weiter dieses Gameplay sehen wollt, schreibt es bitte auch dazu, würde mich echt freuen und ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschalten und äh, ja, vergesst das Like nicht, Abo-Button nicht vergessen, wenn ihr weiter solche äh, Videos hier sehen wollt und ja, ich sage mal bis zum nächsten Mal, ciao.